Das ist krass, ne? Na, hallo. Oh, das ist krass. Das ist krass. Die sind gepflanzt worden Ende Februar, ne, Ende Januar, ne? Anfang Februar. Und jetzt haben wir es. Was ist jetzt? So Ende März. Gut, die Erdbeeren, die hast du schon gehabt, aber alles, was hier in den Becken ist, sozusagen, ist neu gekommen, direkt aus dem Samen. Boah, das ist so heftig. Hier hinten ist praktisch dann der Überlauf und hier unten ist das Aquarium. Wenn der Schlauch hier hochgeht und dann hier überläuft. Boah, und hier drüben nochmal. Das ist so heftig. Und das jetzt auch nur mit 1, 2, 3, 4, 5, mit, mit 6, mit 8 Lampen, ne? Ja. Mit 8. 8 Watt LEDs. 8 Watt LEDs. Lampen, voll Spektrum. Ho, ho, ho, ho. Also ich habe ja geahnt, dass es heftig wird, aber dass es so heftig wird, das habe ich, hab ich nicht mal in meinen Träumen gewagt zu glauben. Haben nur Wasser bekommen, kein Dinger. Das ist jetzt nur Wasser direkt hier unten aus außen, dem außen Aquarium. Okay, da bilden sich halt ein paar Algen mit der Zeit, ne, aber so richtig. Und das Wasser hier unten, da hast du jetzt Lavasteine reingesetzt, hast du gesagt. Ne? Genau. Und Spurenelemente sind drin. Ah, wie Spurenelemente? Also durch Steine oder hast du doch noch irgendwas Zusätzliches rein? Spurenelemente wurden hinzugegeben. Aha. Um die Anfänge der Aquaristik zu machen. Ah, Damit also es auch den Fischen und Pflanzen dann noch gut geht aha okay. und das hast du auch so ziemlich am Anfang mit reingetan ne? ja sagen wir mal so nach der Hälfte ungefähr also die sind schon gekeimt nur mit bloßem Wasser und genau. erst dann wo sie schon raus waren hast du dann extra noch einmal diese Nährstoffe äh, nee was waren das Spurenelemente genau oh, oh. also das ist heftig das hier hinten ist Tomate? Nee, warte mal, was? ist denn der Stock hier hinten? Ähm, nee, das sind zweimal Heidelbeere. Ach, die Heidelbeere hast du mit reingesteckt. ne? Mhm. Alles klar. Aber der hier ist jetzt aus dem Samen gekommen, das genau. ist, äh, ist eine Riesentomate. Ach, das ist schon die Riesentomate. Oho. Müsste bald mal umgetopft werden. Wird <lacht> langsam zu klein hier. Und hier hinten das ist eine Uhrburge, Urgurke und links daneben eine Tulzurini. Okay. Hier vorne, das ist Bohne, ne? Genau, das, das ist ein kleiner, da kommt noch, das sind zweimal Wassermelone und Melone. Ah, aber die hast du auch zur gleichen Zeit gesteckt, oder? Hast du die später ja, gesteckt? Ja, die habe ich äh, etwas später habe ich die gesteckt. Also die Tomate kommen zuerst und die, diese Reihe kam etwas später. Genau Genauso wie die Aber ähm, oh, die Töpzorini lege ich wirklich. Heftig zu. Ja, das ist schon heftig. Und die hier hinten hast du aber auch reingesteckt, oder? Genau. Also die, die hast du als Pflanze gekauft. Nee, nee, als, Bo äh, als, als Samen. Samen. Ja, ja. Und die hat jetzt schon Bohnen dran. Natürlich. Ja. Ist nicht wahr. Ja. Und Ende Januar hast du die gesteckt? Ja, ja. Pff. Das ist heftig. Die schiebt jetzt auch schon neue Triebe. Eine Brennnessel hast du auch mit drin? Ja. Oh, ja. Sehr schön. Und du hattest was gesagt von dem... Ach, hier hinten ist er. Jawohl. Boah. Ende Januar gesteckt. Und sogar Radieschen und hier... Das ist jetzt... Wie heißt das Ding? Das ist ein Eiszapfen. Eiszapfen, ja. ja. Kreuzung aus Radieschen und Merdisch. Boah. Ja, mittlerweile daumendick. Das ist krass. Da ja, hinten kommt äh, auch noch eine Tomatenpflanze. Die habe ich nur ins Saramis gesteckt. Äh. Den den hier. hier vorne. Ach so. Dass ja, du, das du nicht in der Erde kommen lassen, kleine, sondern direkt hier rein. Direkt äh, ins äh, Saramisbeet. Und dort habe ich äh, noch eine kleine Paprika etwas später und eine Melone daneben. Ja, mal gucken, ob die Melone das hier will. Ähm, du hast jetzt die Beleuchtungszeit auf 18 Stunden, ne? Genau. Also hier ist jetzt noch ein, ein anderes Panel mit drin, aber hauptsächlich sind es diese diese kleinen 8 Watt LEDs, die das hier alles betreiben. Genau. Also die Zeit war jetzt? 18 Stunden. 18 Stunden. 18 Stunden Beleuchtungsdauer. Und wie oft lässt du das Wasser laufen? Ah, das lasse ich alle Stunde. Also im Stundentakt eine halbe Stunde laufen und dann auch wieder eine Stunde Pause bis, also von 6 bis äh, 23 Uhr fast. Okay, durchgängig. Achso, und dann immer halt, äh, so wie du es gesagt hast, in dem Intervall. Genau.